Guten Morgen ihr Lieben, wir sind schon in die vierte Woche gekommen, das ging schneller als erwartet. In der vierten Woche seht ihr hier, die Einheit beschäftigt sich mit dem Thema Reisen. Ihr könnt die Lernziele hier oben sehen und dann können wir einmal kurz uns die Übungen anschauen, damit ihr versteht, was es diese Woche gibt. Also wir sehen, in der Übung 1 geht es um Sehenswürdigkeiten. Da könnt ihr verschiedene Orte in Deutschland kennenlernen, die es wert sind, besucht zu werden. Es gibt verschiedene Lesegelegenheiten. Ihr seht zum Beispiel einen Blog hier im Schritt 1. Dann gibt es ein paar Einträge von der Deutschen Welle und im Schritt 4, ganz aktuell, einen Quiz aus dem SPIEGEL Online Magazin. Dann seht ihr in der Übung 2 geht es um ein persönliches Thema. Steffi und ich, wir planen einen Urlaub über die Weihnachtszeit und ihr könnt uns dabei begleiten. Dann mein Kater kommt gerade, der möchte auch mitmachen. Was ist los? Hm? Willst du mitmachen? Mal kurz Hallo sagen. Das ist der Manni. Also in der Übung 2 gibt es ein Video zu sehen, in dem wir Steffi und ich unseren Urlaub planen. Und dann könnt ihr auch ein bisschen mehr über Leipzig erfahren. Die Stadt, in der ich eine ganze Weile während meines Studiums gelebt habe. Denn dort gibt es einen sehr berühmten Knabenchor, der sich der sich ähm, Tomaana Chor nennt. Und das könnte wahrscheinlich für einige von euch, die sich für Musik interessieren, doch von Interesse sein. Dann sehen wir in der Übung 3 eine Erweiterung des Themas Reisen und Urlaub. Und äh, ihr könnt beginnen mit einem Leseverstehen, das euch zeigt, was den deutschen, jungen Menschen in Deutschland wichtig ist, wenn sie in den Urlaub fahren, dann könnt ihr selbst an einer Umfrage teilnehmen im Schritt 2. Und im Schritt 3 können wir uns über unseren letzten Urlaub austauschen. Da gibt es eine Google Maps. Letzte Woche hatten wir eine ähnliche Aktivität, wenn ihr euch erinnert. Und ihr seht hier zuerst mein Beispiel von meinem Deutschlandurlaub im Januar. Da könnt ihr die einzelnen Stationen sehen, wo ich war und was ich da gemacht habe. Das dürfte vielleicht für euch auch interessant sein. Für die von euch, die noch keinen Eintrag gemacht haben bei Google auf einer Karte, ihr fügt eine Ebene hinzu. Diese Ebene benennt ihr. Dann könnt ihr also sagen... Der Ort, wo ihr wart und euren Namen, wer ihr seid. Dann speichert ihr das und dann könnt ihr ganz einfach solche kleinen Punkte in die Karte bringen. Zum Beispiel, wenn ihr in Polen wart, dann könnt ihr sagen: Wie heißt der Ort? Wie heißt der Ort? Was habt ihr gemacht? und speichern. Und das ist dann in eurer Ebene gekennzeichnet. Ich werde diese Ebene natürlich löschen, weil sie keine konkreten Details enthält. Und ich springe noch einmal zurück in unseren Kurs, denn da sehen wir, es gibt noch eine vierte Übung. Diese Übung ist dem Thema Kofferpacken gewidmet. Es gibt ein kleines Video von Steffi und mir zum Anfang und dann ein Leseverstehen von Sofias Blog, Sie erzählt uns, was sie auf ihren vielen Reisen durch die Welt wichtig findet. Sie hat eine konkrete Liste für lange Reisen und für kurze Reisen von den Dingen, die sie dann in ihrem Gepäck dabei hat. Dann gibt es auch ein kurzes Expertenvideo, das euch zeigt, wie man am besten packt, wenn man wenig Platz hat. Und dann im letzten Schritt können wir eine kleine Liste machen von den Dingen, die ihr normalerweise mitnimmt, dann seht ihr hier zum Abschluss unsere Bitte uns zu sagen, was euch gefallen hat. Also wenn ihr auf diese Umfrage klickt, dann gibt es hier die Frage ein bis drei Dinge zu nennen, die euch im Open German Kurs in den letzten vier Wochen gut gefallen haben. Dann sagt bitte auch, was euch gefehlt hat, was es nicht gab, aber was ihr gerne gehabt hättet. Und dann habt ihr vielleicht noch eigene Kommentare, die könnt ihr hier dann posten. Ja, zum Schluss gibt es noch einmal die Möglichkeit, Vokabeln zu trainieren. Und ja, natürlich werdet ihr ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ich habe mit einigen von euch gesprochen und ihr habt mir erzählt, dass es viele Informationen im Kurs gibt und ihr im Moment nicht so viel Zeit habt, alles zu machen. Dieser Kurs wird am 30. September beendet sein. Das heißt, Steffi und ich können nicht mehr tutorieren, aber ihr könnt die Informationen, die Materialien noch für einen Monat länger benutzen. Wir werden diesen Kurs bis Ende Oktober für euch aktiv halten und dann wird er geschlossen werden. Heißt also, ihr habt noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich hoffe, dass euch die vierte Woche so gut gefällt wie die anderen. Und bitte, bitte, bitte, wenn ihr irgendwie könnt, gebt uns Feedback. Denn wir möchten natürlich diesen Kurs noch besser machen als zuvor. Eine schöne Woche. Und wenn ihr heute Abend beim Webinar seid, dann hallo. Ansonsten vielleicht bis zum nächsten Mal. Man weiß ja nie, die Welt ist klein, sodass wir uns vielleicht an einem Ort irgendwann einmal begegnen werden. Tschüss!